Sehr geehrte Fahrgäste, die Mitarbeiter der Südthüringen-Bahn begrüßen Sie recht herzlich und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Erfurt, Bischleben, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Neudietendorf, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Sülzenbrücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Haarhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Nächster Halt, Arnstadt Hauptbahnhof. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Ahnstadt Süd Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Plaue Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Grevenroda, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Dörberg. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunschtaster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Gilberg. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den halte taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, nächster Halt, Melis. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, nächster Halt, Suhl. For your further connections, Please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Sul Heinrichs. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den haltewunsch taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Dietzhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Rohr. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunsch-Taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Grimental. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Untermaßfeld. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den haltewunsch drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop. Nächster Halt, Meiningen. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung links.